Minecraft. Ja, ähm, wie ihr schon sehen könnt, es ist ein komplett anderes Minecraft. Aber wir werden es schon. Äh, was habe ich eigentlich gerade scheiße? Für eine Scheiße. Ich sag einfach mal, wir beenden beginnen. Ähm, ich nehme hier jetzt erstmal kurz den hier. Ähm, ja, ihr werdet gleich sehen, wieso? Ich werde gleich noch mehr zu den Leuten sagen. So. Ähm, okay, klappt das. Neue Welt erstellen. Nämlich dieser Dorfbewohner, der spawnt in der äh, Stadt. Und deswegen habe ich den kurz ausgewählt. So, jetzt sind wir in der Stadt gespawnt. Jetzt gehen wir nochmal kurz raus. Das ist gar nicht zu evil. Evil Minecraft sagen, es ist ein komplett anderes Minecraft, ein viel besseres Minecraft, das beste Minecraft, das ich überhaupt kenne. Es gibt viele, viele neue Items, viele, viele Mobs, äh, Kombinationen, ähm, Biome. Das ist noch in der 1.2.5 und die haben dann eigenes äh, eigenes Dschungelbiom. Also was die hier geschafft haben, warum die das in dem alten im normalen Minecraft nicht geschafft haben, kapiere ich nicht. Naja, egal. Fangen wir mal an. Human, wir haben natürlich unseren eigenen Skin, aber er hier has, has, has a Sign shirt. also er hat gar keins. Testificate, ähm, Spots, Sp Village, dann haben wir hier den Dwarf, der läuft langsamer, aber meint mindfaster, der Elf kriegt, glaube ich, mehr Damage, heilt sich nicht so gut, aber kann sich tarnen, äh, der Pikmin also kann sich leichter befreunden mit wilden Pigmen und ist immun gegen äh, Vergiftung. Hafling, er ist ziemlich schnell hungrig, er ist sehr klein, ist, ist aber eher ein Vorteil, also wie man sieht, zwingend grau. Er ist Experte im Farm und äh, läuft 1,1 mal schneller. Dann hier der Ork, äh, er ist sehr schlecht mit Bogen und Schwimmen. Eisengolems, die hassen ihn auf dem Tod. Also du siehst, guckst die nur an und äh, der Eisengolem greift die schon an. Das ist echt nett. Ähm, aber er hat mehr Leben, also mehr Herzen. Kriegt weniger.. hat mehr Damage, also teilt mehr aus, glaube ich. Und Mindfaster. Aber wir nehmen den Elf, Mit dem spiele ich immer so schön. Gehen wir wieder in die Welt rein. Wie ihr seht, die das ist ein bisschen buggy, die Hand zum Beispiel ist weg. Okay. So, und.. Haben wir hier vielleicht eine Schmiede? es ist das denn ein gutes geworden? Nein, das sieht nicht gut aus. Okay. Oh, dahinten, da haben wir direkt ein Friedhof. Das könnte witzig werden. So, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was. Also, ja. Es hat zum Teil auch diesen... Äh, mein Mod, also mit drin. Also es besteht aus Mod zum Teil. Und, richtig geil. Und hier ist gleich auf ein äh, Sumpf hier. Ich hoffe, da kommt nur kein. Okay, oh, fuck. So. Ich hoffe, da kommt natürlich kein Krokodil, da in diesem Wildschwein. Es gibt so viel neue Crafting-Seiten und so viel äh, Crafting-Zeug. Äh, der Mod-Link wird erst später hingestellt. Den werde ich nicht austeilen. seid erst ein bisschen Spaß mit mir haben. Ich bin ja kein Mod Spotlight, sondern ein Let's Play. Deswegen sollte ihr Spaß mit mir haben. So, diese Töpfe, Achtung, geduckt, Wenn wir uns ducken. ah, ein So. Falls ihr seht, wir also, wenn wir uns ducken, sind wir getarnt und der Umhang passt sich an die Umgebung an. Das heißt, wenn wir ducken, sind wir wirklich getarnt. Zum Beispiel, wie jetzt passt er sich ein bisschen mehr an Sand an. So, Wenn es Nacht ist, wird er schwarz und ja. Ups. Ducken, falls da, können nämlich auch eine spezielle... Oh, da ist jetzt nichts rausgekommen, okay. Da können mir richtig alte Sachen rauskommen. Aber auch richtig böse Sachen. Also richtig, richtig böse Sachen. Die machen wir am besten mal zu. In der Nacht werde ich euch zeigen, wieso. Die meisten denken, können sich wahrscheinlich schon denken, was, wieso ich das jetzt mache, aber. Deswegen. Guck, okay, er sieht uns nicht, weil wir crouchen. Also er sieht uns schon, aber das ist es egal. Der jetzt erstmal schön. Zack. Ach ja, und da ist auch der eine bessere Version des blutmuts drin. Um, ja wie ihr seht die ist viel, viel besser die sich richtig krass aus und auch nicht Ah, Knochen das gefällt mir daraus wenn wir mehr haben kann ich euch nachher noch was zeigen ich kann euch noch einiges zeigen das ist ja schließlich ein Let's Play ich kenne den Mod aber selber auch noch nicht ganz neu das ist eigentlich recht neu für mich what the fuck ein Eisen Oh, ein Stück so. äh, ach nein das war ein Platinum ignat uh, schnell und saven Oh Mann, diese Mann, gibt hier keine Schmiede? Das kotzt mich jetzt gerade ein bisschen an. Ich hoffe ja immer, dass es eine Schmiede gibt. Meine, ist ein bisschen buggy, aber es ist auch ganz nice. Ja toll, ein Wizardturm gibt's. Braucht kein Mensch, echt ey. Okay. Dann wollte ich mal sagen, wir, wir reißen gleich so ein Haus wieder. Eins von denen können wir aber nie dann reißen und dann gehen wir in so ein Haus rein. Müssten wir uns dort. Zack. Zack. Und dann noch so drei Stück für eine Crafting Box und Workbench. Komm, wo geht's rein? Die werden auch. Also, die. Oh, okay, cool. Workbench hat sie schon erledigt. Also die sind. Die Entwickler von Evil Minecraft sind viel, viel besser als äh, das Young team da die schon einiges mehr drauf haben. Also die Dörfer generieren richtig. Und und und und. Also. Pff, top. Um, so. Was fangen wir denn an? Ich muss mal sagen. Wir gehen mal ins Sumpfgebiet. So, zack, das sind doch keine normalen Fakten mehr. Also es ist wirklich komplett neue Minecraft. Es gibt viele, viele neue Blöcke. Und ja, ich habe echt euch noch einiges zu zeigen. Oh, das Land, die oh, dieses Let's Play könnte noch richtig, richtig spannend werden. Oh, wieso sind keine Songs an? Ich verstehe es nicht. Ich es zumindest. Oh, ihr hört's. Nein. Hä? Wieso backt das jetzt gerade? Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Hm. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Wieso? Ja, ich höre halt gerade Das ist jetzt nicht. Ach so, ja, klar. Ich habe das ja deaktiviert. Ich muss ja. What the fuck dude. So. Okay, das ist eine gute Lautstärke. Ah, für Fraps musste ich ein bisschen mein Headset die Kanäle umstellen. Also für meinen Mischpult. Und ähm. Ja, deswegen habe ich das ein bisschen ändern müssen. Okay, ich weiß jetzt nicht, das ist bestimmt zu laut. Viel, viel, viel, viel zu laut. Also nochmal, ich musste die Kanäle ändern, deswegen habe ich es gerade nicht gehört. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt kein Problem damit. Was ist das? Es ist wahrscheinlich wieder so ein Moosgeflecht. Ich habe nur Angst. Ich muss hier immer schön schwimmen. Also der Elf, ihr seht, er schwimmt ganz langsam. Also sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das ist richtig spannend. Ähm, ja. Sehr, sehr. Langsam. Mhm. Ja, Elf. Genau. Genau. Ich weiß echt nicht, wie laut das jetzt gerade ist. Für euch, weil mein Headset hört äh, egal wie ich mein, äh, auf Minecraft einstelle, ich kann es auf meinem Hext Headset extra einstellen. Das weiß weiß ich deswegen nicht, wie ihr es hört. Ihr sagt mir einfach, ob es zu laut, wann wann es zu laut war, wann es zu leise war. Sagt mir welche Einstellung ich vielleicht ein machen soll. Also welches für euch perfekt. Ich, ich muss immer auch vorsichtig sein. Ich habe Angst vor den. Ich will den Namen gar nicht aussprechen. Ihr werdet, ich werde, ihr werdet es schon irgendwann sehen. Ich weiß gar nicht. gibt in der Wüste Ich hoffe nicht. Weil das ist gerade zurzeit mein größter Feind. Okay, wieso Nein, ich sag's eigentlich. Die Baby Creeper. Also oh, im Dschungel will ich jetzt finden. Ich, ich wünschte, es wäre ein Dschungel in der Nähe. Dann würde ich da jetzt reingehen was aber eigentlich ziemlich gefährlich ist da naja der dschungel ist nicht wirklich gerade gesichert hippos weg da die tötet mich nur ich stampfe mich so schnell platt wobei wenn ich ja halt nur hingehe dürften sie mir eigentlich nichts machen Fossilien. ich brauche eine spitzhacke ich brauche jetzt ganz schnell eine spitzhacke wenn es nur eine holzspitzhacke ist die brauche ich die brauche ich Okay, unser Hunger ist schon fast. Wahrscheinlich werden wir am Hunger erstmal sterben. Aber es geht mir echt ziemlich marsch vorbei. Komm, komm, komm, so, bau dieses Fuck Ding ab. Und, so, komm, los, schneller. Komm, bau ab, du scheiße Ach so, ja fürs Let's Play aktiviere ich auch noch diese Spezialdinger. Ah, Easy Minecraft Option, Fancy Block, nee, die lasse ich aus, weil die kotzen nur an. Aber das da mache ich an. Das wird euch auch gefallen. Das ist nämlich.. Oh mein Gott, ist das geil, gell? Und jetzt hier. Nochmal. Zack, zack, zack, zack. Einfach nur epic, oder? Das ist wie das nie Ich kann es noch benutzen. Und das ist dann auch wirklich. Ich kann zum Beispiel so einen Block runterbrechen, dann laufe ich. Warte. Oh, schade, egal. Aber, guck mal. Oh fuck. Oh, uh, Hallo Hippo. Hallo. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, Ja, hallo Hippo, hallo Hippo. Oh, the fuck, die halten übelst viel aus, leider. Das hätte ich eigentlich nicht tun sollen. Au. Au. Scheiße. Nein, jetzt habe ich auch noch ein Wildschwein getroffen, oder? Jo. Ich habe auch noch ein Oh, nein. Wieso habe ich das getan? Wieso? Hallo hier wie ihr seht 1 2.5 ich kann noch nicht handeln wie du greifst mich immer noch an leck mich leck mich du Scheiße. ich tue dir gar nichts mehr ich bin ein neuer mensch ich bin einer der dir nichts mehr böses nichts böses mehr tun will doch eigentlich schon auch ich glaube ich renne jetzt durch hol mir den unter freck Oh, die Hippos sind mir jetzt so nah am Dorf. Lass mich hier durch. Lass mich meinen Zeug holen. Okay. Ich glaube, ich mache mir jetzt ein Bodenschwert! Oh, verdammt, das habe ich schon verraten. Die Tombstones sollte ich nachher abbauen? Oh, fuck. Wo, wo, wo ist unser Haus? Lass mich ruhig hier. Ja, Hippos. Hipposchweine. Ich kann nicht leiden. Scheiß Kakteen. Spritze über gut dann immer. So, zack, zack. Mmh. So. Einmal ein Bone Sword. wir können uns ja trotzdem noch eine Bone Pickaxe machen. Zack, zack, zack. Zack. So, mal schauen, ob wir sie jetzt down kriegen. Warte mal. Ich das mal hier. Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Brauche ich nämlich jetzt alles gerade nicht. So, kämpfen wir mal gegen Hippos. Scheiße! Du kommst übers Feld, du Arsch. Kriecher. Hast du bitte? Oh, er hat es nicht trocken lassen, was ich wollte. Ein gewünschtes Item. Nein, immer noch nicht. Wo ist der dritte Hippo? Vielleicht lässt der fallen, was ich brauche. Was ich will. Ach komm. Holen wir uns erstmal. Auch, stirb. Okay, wo ist der andere? Vielleicht lässt fallen. Der... Oh, Mann, ich brauch Fleisch. Kommt her, wo seid ihr? Ihr Scheiß. Wildschweine. Da läuft da gerade ein Baby villager rum. Ja, da läuft ein Baby villager rum. Oh, Alter, das ist jetzt selbst sogar mir zu laut. Ich habe mein Headset richtig leise gestellt. Äh, ich lasse jetzt mal Minecraft Musik an, weil ich glaube, das ist da ein bisschen unterhaltsamer. Dün, dün. Wir sind ach scheiße nein ich komme so nicht rein also echt, egal wir einfach weiter oh mein gott wieder nehme ich jetzt schon auf warte 42 ungefähr äh, ein bisschen früher sagen wir jetzt mal 40 okay fast 20 Minuten ich will aber noch was zeigen ja, dafür das bräuchte ich Kohle nee das schaffe ich jetzt halt nicht mehr in dieser Aufnahme nicht weil ich kann nicht lange aufnehmen ich wollte jetzt endlich die erste Folge aufnehmen oh mann Ach so doch, eigentlich muss es reichen. Komm schon, das machen wir jetzt noch schnell in dieser Aufnahme. Ah, super. Werden wir wieder am Hunger Werden wir am Hungertod verrecken? Jo. Ich werde das dieses Fleisch nicht fressen. Ihr werdet sehen, was ich damit mache, was cooles ist. Was richtig cool ist. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe es. Ich kann hier auch Sandwiches zu so machen. Zack. Oh, so viel hätte ich gar nicht machen müssen. Ich brauche Kabelstone. So, so. Na super, jetzt, ich bin doof. So, zack, zack. Ach, wieso ist die Pickaxe da hinten, nee, ey? Leck mich. Da ist Kabelstone. So, zack, zack, zack, zack, zack. Ja, das sieht richtig geil aus, oder? Au. Okay, ich glaube, das reicht. Oh, zack. Schnell noch in dieser Aufnahme. Ach ja, auf Original werde ich nicht mehr rennen, weil das hat mir die ganze Nacht gedauert. Full HD reicht euch hoffentlich. Äh, äh so zack ähm, zack zack zack zack okay so komm komm komm komm komm mach schnell schnell schnell ähm, da zack das ist echt sinnlos was jetzt gleich kommt aber es ist witzig komm komm komm komm, komm mach, mach mach ich habe Plätze gehört ich hoffe hier sind keine TNT fallen im Dorf ja es gibt TNT fallen in manchen Häusern nur mal aufpassen. Hä? What the fuck? Okay, dann muss ich es euch mal in einer anderen Aufnahme zeigen. Dann weiß ich echt nicht, wie es geht. Aber wir können es essen. Also, ähm, ja, ich würde nur sagen, bis nächstes Mal, euer Elf. Und euer, Ka euer Nachtelf. Der Chaoself. Okay, ciao.